Wäre mein Leben ein Video von mir, dann würde ich einfach nur hate schreiben Du bist so scheiße, lass es doch sein, weil alles was du machst ist nur vorn kurzer Weile Es ist gerade mal zwei Jahre her, wo du meintest Ja man, das mache ich für immer, was für ein Spinner Heute hast du alles aufgegeben und sitzt alleine im Zimmer Du hast es alleine geschafft, dass du am Boden liegst Spalte dich ab, keiner hat dich gefragt, wie schaffst, du schaffst zu verkacken selbst ohne Ziel Was bringt dir die Eloquenz? Die Fähigkeit auf, Menschen zuzugehen. Seien wir mal ehrlich, zwei Wochen später ist keiner von ihnen mehr Teil deines Lebens. Sind nur Selbsttherapie. Suhlst dich in ihrem Leid, damit du deinen Dreck nicht siehst. Das Helfersyndrom wurde dir zu Verhängnis. Toxische Empathie wie ein Gefängnis. Schreib kein Vermächtnis, weil du letztendlich einsehen musst, dass sich keiner hier kennt dich. Deine sogenannten Freunde sind doch nur Selbsttherapie Duzt dich in ihrem Leid, damit du deinen Dreck nicht siehst das Helfer-Syndrom wurde dir zu Verhängnis, toxische Empathie wie ein Gefängnis, schreib kein Vermächtnis, weil du letztendlich einsehen musst, dass dich keiner hier kennt dich. Warte nur auf diesen Tag, wo du sagst, heute beendet ich mein Leben, du kämpfst mit den Tränen, doch wenn du dich sehen wirst, wie du was erreichst, dann kenn deine Seele. Geh in dein Inneres und check ab, was du alles verkörpern willst, Geld ist nur Gift, Ich schau diese List und bitte ergänze dein Bild.